Mein Name ist Christian Bürgi, wie gesagt an der Hochschule Darmstadt. Ich habe hier in Darmstadt, der, äh, in Darmstadt an der TU Bauingenieurwesen studiert, bin dann über die Bauinformatik mehr und mehr in die Informatik reingekommen, äh, habe meinen äh, PhD in Pittsburgh an der Carnegie Mellon University gemacht, äh, bin dort in Zusammenhang gekommen mit den Variable Computern, äh, habe dort sozusagen das erste Mal so ein Display vor Augen gehabt ähm, habe das Thema forschungsmäßig immer weitergeführt, habe auch eine Firma, die in Böblingen sitzt, ähm, die sich mit mobilen und wearable Computern ähm, befasst, bin dann über eine Vertretungsprofessur an der dualen Hochschule in Mannheim an die Hochschule Darmstadt gekommen. Da bin ich jetzt seit drei Monaten im Fachbereich ähm, Elektro- und Informationstechnik und da eben hauptsächlich für den Studiengang äh, Gebäudesystemtechnik. Was wird Sie erwarten? Also vielleicht als Motivation da zu bleiben, ich habe hier allerlei Displays mitgebracht. Also das sind alles komplette Computersysteme, auch so ein Cordboard-System, was Sie vielleicht schon mal gesehen haben, aber noch nie ausprobiert. Ein System, das ein bisschen älter ist. Ich habe selbst auch so eine kleine Uhr am Handgelenk, da will ich nicht näher drauf eingehen, was die Hardware angeht. Ich denke, das können Sie sich alle vorstellen. Und einfach heute mal beleuchten, was können wir denn mit Variables lernen und was können wir von Variables lernen. Weil die Größe ja überschaubar ist, wenn es immer Fragen gibt, einfach kurz dazwischen Fragen. Ich versuche dann alles zu beantworten. Ich denke vom groben Zeitrahmen haben wir gesagt so 45, 60 Minuten für den Vortrag und danach wirklich ausgiebig Zeit, die Systeme auszuprobieren und einfach mal zu gucken, wie fühlt sich sowas an. Kurz zum Überblick. Erst werde ich mal vorstellen, was denn mobile und Variable Computer überhaupt sind. Also wie wir es gegebenenfalls äh, definieren, was unser Verständnis da ist. Auch eine gewisse Abgrenzung dann. Ähm, Lernen ähm, und Nebenläufigkeit. Nebenläufigkeit ist ein Begriff aus der Informatik. Den bringen wir dann da so ein bisschen rein, dass wir einfach das Ganze verstehen. Was ist denn neu an dem Ganzen? Ähm, dann haben wir mal vier Arten von ähm, Lernen mit Variable äh, Computern oder mit wearables, äh, wie es immer so schön heißt, mittlerweile ähm, aufgezeigt und wollen dann sozusagen in die Lernszenarien reingehen. Es wird nicht im Detail alles erschöpft werden können, einfach nur angerissen. Ähm, Sie haben auch gehört, ich bin kein Pädagoge. Wir werden ja sozusagen nur berufen und dann ist per se damit abgegolten, wir können alle lehren. Gut, wir kriegen Fortbildung und so weiter, aber letztendlich komme ich doch aus der technologischen Seite und kann im Prinzip nur unterstützen, die Technologien darstellen, zeigen, was man damit alles machen kann und die Umsetzung und sozusagen auch der didaktische Einsatz und so weiter, das bleibt dann sozusagen jedem von uns selbst vorbehalten, da dann reinzuschauen, wie können wir es tatsächlich einsetzen. Was macht Sinn, was dürfen wir, was dürfen wir vielleicht nicht und das sozusagen da ein bisschen rauszuziehen. Vielleicht noch ein Kommentar, Sie haben gehört, es wird aufgezeichnet, Sie kriegen das alles. Die Folien kann ich auch als PDF noch zusätzlich zur Verfügung stellen. Also Sie brauchen nicht alles in dem Sinne mitschreiben. Zum Schluss werde ich noch einen Ausblick und eine kleine Botschaft bringen. Wir hören immer so viel von mobilen Computern. Was sind denn mobile Computer? Wir haben das mal definiert. Ich habe jetzt einfach mal unten noch ein Datum dazu geschrieben, als ich es mal formal wirklich runtergeschrieben habe. Im Grunde ist es eine Definition, die auch über die letzten 10, 15 Jahre, eben, seit ich da in dem Bereich bin, ähm, entstanden ist. Also mobile Endgeräte sind so klein und leicht, dass sie einfach zu tragen und auch mobil zu benutzen sind. Zum Teil parallel zu anderen Tätigkeiten. Was heißt das? Mein Laptop ist so ein Grenzfall. Alles, was kleiner ist, kann ich mobil benutzen, kann es herumtragen und im Prinzip auch gleichzeitig benutzen. Wenn es jetzt irgendwelche ähm, so Gaming-Events gibt, wo die äh, jungen Leute ihre PCs mit in eine Turnhalle nehmen und vernetzen sich und spielen dort alle zusammen, ist es nicht unbedingt Mobile Computing, auch wenn Sie es sozusagen hintragen können ähm, und dort benutzen. Aber im Prinzip geht es darum, dass man es das halbwegs mobil auch benutzen kann. Laptop, wie gesagt, Grenzfall, weil Sie können das aufgeschlagene Laptop in die Hand nehmen und können damit rumlaufen und ein bisschen was machen, aber ideal ist es noch nicht. Wir haben Benutzungsschnittstellen zur Bereitstellung und Eingabe von Informationen und eine drahtlose, meist synchrone Verbindung zu Informationsnetzwerken. Also Benutzungsschnittstellen ist klar, Eingabe-Ausgabemöglichkeiten, wir müssen mit dem System irgendwie interagieren können und dann letztendlich die Verbindung zu den Informationsnetzwerken, entweder über mein WLAN oder über meine Handyverbindung oder sonstiges, kann ich da eben drauf zugreifen. Und wir kommen ja, kommt gleich noch ein bisschen, äh, so die Historie, ähm, aus wirklich großen mobilen Computern und gehen runter. Und heutzutage ist im Prinzip das simpelste, oder nicht simpel vom Aufbau her, aber das einfachste Beispiel ist das Handy. Hat im Prinzip fast jeder mittlerweile dabei und ist verglichen mit früheren mobilen Computern ein vollwertiger ähm, Computer. Und da haben sie eben alles drin, klein leicht, einfach zu tragen, teilweise mobil zu benutzen. Sie sehen genug Leute auf der Straße rumlaufen, die drauf rumtippen. Sie haben die Verbindung zu den Informationsnetzwerken, haben im Prinzip alles, was in dieser Definition drinsteckt. Das ist nicht Mobile Computing. Sie sehen, auch früher konnte man das Ganze machen. Ein bisschen überspitztes Beispiel, aber Sie sehen im Prinzip alle Komponenten, die da sein müssen. Also unten eine Tastatur. Heute ist es eher ein Touchscreen dann in dem Sinne. Sie haben ein display dann noch hier die Lautsprecher ähm, auch angebracht. Sie haben hier quasi die CPU, die heute auch ein bisschen kleiner ist, wenn es in die Hosentasche passt und so weiter. Also da ist ähm, alles drin und Sie können alles mobil auch benutzen. Gut, kommen wir zu Variable Computern. Also wirklich von der Idee, wir nehmen Computer und schrumpfen die noch kleiner und machen sie irgendwie Variable, sprich am Körper tragbar in dem Sinne. Also in Klammern über die Mobile Computer Definition hinausgehend, also alles was dafür gilt, gilt auch für die Variables in dem Sinne, werden Variable Computer am Körper getragen und können freihändig bedient werden. Teilweise auch ohne Display. Diese Computer werden nebenläufig genutzt und unterstützen andere Tätigkeiten, sie arbeiten im Hintergrund, um bei Bedarf verfügbar zu sein. Was heißt es wieder im Einzelnen? Also am Körper getragen. Das heißt, es ist irgendwo festgemacht, wie schon gesagt, Sie haben vielleicht ein Armband, Sie haben vielleicht ähm, ein Brustgurt für Ihren ähm, Pulsmesser, ähm, fürs Joggen oder generell zum Sport machen. Oder es geht so weit, wie es hier unten zu sehen ist, dass ein Display haben, eine Kamera, ähm, eine Tastatur und so weiter. Die Komponenten sind alle irgendwie äh, verfügbar. Die Geste ist normalerweise immer, Sie haben Ihre Hände frei fürs Arbeiten oder für andere Tätigkeiten. Dann kommen Sie langsam ins Variable Computing. Auch da wieder den Grenzverlauf zeichnen, Ihr Smartphone ist in dem Sinne auch schon wearable, weil teilweise können Sie die Sachen schon machen, wenn es nur in der Jacke steckt oder sonstiges. Vielleicht haben Sie ein drahtloses Headset noch am Ohr und dann können Sie zumindest per Sprachsteuerung oder sonstigem damit interagieren. Wenn Sie im Auto fahren, haben eine Freisprecheinrichtung, dann haben Sie auch das System nicht zwingend in der Hand, das sollten Sie ja auch gar nicht und können trotzdem mit dem interagieren. Und so können Sie sich das vorstellen, da brauchen Sie Ihre Aufmerksamkeit fürs Autofahren, Ihre Hände fürs Steuern und gegebenenfalls noch fürs Schalten und so weiter. Ähm, Im normalen Alltag, in dem Sinne, machen Sie andere Tätigkeiten, in industriellen Tätigkeiten oder Arbeitsprozessen, brauchen Sie Ihre Hände vielleicht, um Päckchen zu packen, um irgendwelche Sachen zu montieren, zu prüfen oder sonstiges. Gut, steht noch drin, teilweise auch ohne Display. Das heißt, wir haben auch rein sprachgesteuerte Systeme schon im Einsatz, die sozusagen den Job machen ohne visuelle Ausgabe. Das heißt, Sie haben nur Spracheingabe und Sprachausgabe und können trotzdem das Ganze benutzen. Im Prinzip haben wir schon vor Jahren zwei Paradigmen da festgelegt. Das eine ist sozusagen die Erweiterung des menschlichen Gehirns. Das ist das, was wir mit Smartphones sozusagen immer in der Tasche haben wir vergessen in dem Sinne, wenn wir nicht das Handy selbst vergessen, keine Termine mehr, wir haben die Telefonnummern alle da drin und so weiter. Wer weiß heute noch Telefonnummern von Geschäftspartnern, von der Familie oder sonst irgendwas auswendig, schon gar nicht irgendwelche Handynummern, die sind alle im Handy drin. Also Erweiterung des menschlichen Gehirns, eher so die private Schiene auch. Oder eben ein Computer als Werkzeug, das ist immer dann sozusagen gültig, wenn ich irgendwelche Arbeitsprozesse unterstütze und der Computer mir wirklich hilft, meinen Job zu besser, schneller zu machen oder gründlicher oder sonstiges. Also wirklich als Werkzeug. Wenn ich es nicht habe ähm, oder wenn ich es nicht benutzen kann und es mir nichts weiterbringt, lege ich dieses Werkzeug weg. Gut, auch da wieder, das ist nicht mit wearable gemeint. Also Sie sehen auch hier alle Komponenten sozusagen am Körper getragen. Ähm, was dieses Bild auch schön zeigt, ist mir aber auch erst nach, was weiß ich, ein paar Jahren in dem Sinne aufgefallen. Problem war immer schon das Display. Das heißt, ein Display zu integrieren in einen Variable, ist sozusagen der größte Knackpunkt, sodass es unauffällig ist und dass es tragbar ist und dass es auch nicht sozusagen stört bei der eigentlichen Tätigkeit. Wir sind alle relativ visuelle Menschen, das heißt, wir nehmen viele Informationen visuell auf. Deswegen ist es toll, wenn wir ein Display haben. Aber wenn Sie sich halt sowas überlegen, Sie haben das sozusagen auf dem Kopf und haben dieses Display vor Augen. Klar, wenn es ein Werkzeug ist und Ihnen im Job hilft, okay. Aber wenn Sie so privat im Café sitzen oder sonst wie, ist die Frage. Und da ist im Übrigen auch, ich komme später noch drauf, Google Glass so ein bisschen ja äh, gescheitert momentan. Also immer auch sozusagen ein bisschen Information in diesen Bildern mit drin. Dann hat sich jetzt das ein bisschen etabliert, einfach die Variables zu sagen. Also wie gesagt, früher Variable Computer mal sozusagen geschrumpfte, große PCs, die dann am Körper getragen wurden, wurden so ein bisschen vom Smartphone überholt, weil die Smartphones eben stark genug waren, um alles andere auch mit zu übernehmen. Variables ist eher so auch ein Teil, was früher Variable Electronics hieß. Das waren dann kleine elektronische Bauteile, die irgendwo integriert waren, sei es in der Kleidung oder an irgendwelchen Schmuckstücken oder sonstigem, und die dann sozusagen zusammengeschmolzen sind. Und heute spricht man generell nur von Variables und das deckt im Prinzip alles ab, was Sie damit machen können. Hier rechts sehen Sie so ein paar Beispiele: Smart Glasses, Smart Clothing, also Kleidung, Bracelets, äh, das waren dann die Schmuckarmbänder und so weiter, Smart Watch, kennen Sie jetzt vielleicht von der Apple Watch und so weiter, Smartphone, smarte Schuhe, die messen, wie schnell sie laufen, wie ähm, stark sie sozusagen auftreten und so weiter, ähm, oder einfach sonstige Monitore. Das umfasst sozusagen alles dieses Variables. Und deswegen, Variables sind ihre miniaturisierte Computer oder Sensorsysteme und werden am Körper getragen. Teilweise auch ohne direkte Benutzungsschnittstellen wie Tasten oder Display. Diese Systeme werden nebenläufig genutzt, sie arbeiten im Hintergrund, um bei Bedarf verfügbar zu sein. Also da sehen Sie, dass hier sogar nicht nur das Display gegebenenfalls ausgeschlossen ist, sondern gar keine Taste oder sonst irgendwas dran ist. Das heißt, Sie schnallen sich ein Armband um, Sie kleben sich vielleicht sogar ein Pflaster auf oder sonstiges und da ist diese Elektronik drin, sind dann die Variables. Und die kommunizieren sozusagen selbstständig dann entweder über ihr Telefon oder direkt mit dem Computer oder über irgendeine andere äh, Schnittstelle, ähm, um sozusagen diese Informationen, die da zu finden sind, weiterzugeben. Das heißt, sie haben gegebenenfalls nicht mal aktive Interaktion mit dem System, sondern ähm, die werden einfach genutzt, ähm, um die Daten auszulesen. Was Sie jetzt zweimal gehört haben, war nebenläufig genutzt und arbeiten im Hintergrund, um bei Bedarf aktiv zu werden. Das heißt, nicht zwingend ähm, muss immer äh, diese Interaktion erfolgen oder irgendeine Messung, sondern gegebenenfalls erst bei Bedarf kommt es raus. Ein Beispiel, ähm, hier dieses ähm, Fitbit-Armband ähm, erkennt eine Geste in dem Sinne, wenn ich so mache, dann geht die Uhrzeit an ähm, und wird nur dann angezeigt. Vorher wird sie nicht angezeigt. Ist aber auch eine Funktion, die nachträglich eingebaut wurde, per Software eben. Weil diese Aktivität erkannt wurde. Das heißt, im Hintergrund wird immer beobachtet. Macht er jetzt diese Geste und wenn die erfolgt, dann wird die Uhr angezeigt. Ich muss keinen weiteren Knopf mehr drücken. Nichts. Einfach nur so und dann wird die Uhr angezeigt. So können wir auch verschiedene Aktivitäten, kommt gleich noch, überwachen bzw. aufzeichnen und gegebenenfalls auch den Status des Trägers dieser Variables dann eben herausfinden. So viel zur Definition. Ich habe gesagt, ich möchte noch ein bisschen auf die Geschichte eingehen, wo wir denn herkommen aus dem, äh, in dem ganzen Bereich. Also, wenn Sie vielleicht an ganz früher denken, ähm, hatten wir einen Laptop, äh, früher Notebook oder wie auch immer Mobilcomputer genannt und die sogenannten PDAs, Personal Digital Assistance. Ähm, wir hatten hier so im Industriebereich, äh, war immer bekannt, Motortester. Bei Bosch waren die dann in irgendeiner Bosch-Werkstatt oder sowas, waren die dann grün, so groß, 5 Kilo schwer. Was war drin? Im Prinzip auch nur ein mobiler Computer. Also ein heutiger Tablet-PC war früher ein Motortester, man hat halt den Begriff in dem Sinne noch nicht gekannt. Und ganz oben hat man hier ein Autotelefon, weil früher eben die Telefone so groß waren oder der Akku so schwer, dass man sie eigentlich nur im Auto benutzt hat. Wir haben dann 2, 3 Kilo gewogen und waren letztendlich auch relativ sperrig. Was sehen wir da dran? Eigentlich alles Business-Anwendungen. Das heißt, früher hat man diese Systeme nur benutzt, wenn man es wirklich geschäftlich wirklich brauchte oder wenn man Angeber war oder wenn es halt die Firma irgendwie bezahlt hat. Weil nicht nur die Größe war in dem Sinne zu groß, sondern auch der Preis. Das erste Handy in dem Sinne hat, glaube ich, 5000 Dollar gekostet. Ich ähm, habe es nochmal nachgeguckt. Inflationsbereinigt wären es heute 10.000 Euro. Ähm, da sieht man schon, dass es nicht jeder äh, Privatmensch kaufen konnte. Ganz abgesehen von den Verbindungskosten, ähm, die damals in dem Sinne auch unerschwinglich waren, äh, weil jeder Anruf dann in dem Sinne ganz, ganz viel gekostet hat. Gut, wo sind wir dann hingekommen? Also wenn wir sozusagen die Zeitlinie hier mal so runterfahren, äh, kommen wir dann so in dem Businessbereich über den Blackberry, äh, letztendlich auf Smartphone dann früher oder später, im Lager sozusagen ähm, haben wir Handscanner, also diese Industrie-PDAs, ähm, die dann Barcode-Scanner haben, mit denen irgendwelche Pakete abgescannt werden, was auch jeder Lieferdienst in dem Sinne hat. Ähm, dann sind wir hier über Convertibles, also Laptops, die auch als Tablet-PC benutzt werden konnten, runtergekommen zum iPad und ähm, anderen Tablet-PCs. Ähm, und hier eben übers normale Handy dann auf Smartphone. Gut ist die Frage, wo geht es denn hin? Also wo, in welche Richtung wird es sich entwickeln? Ähm, wir haben im Prinzip zwei Schienen auch wieder unterschieden. Das eine ist der Konsumerbereich, also Smartphones und gegebenenfalls hier irgendwelche Datenbrillen. Ob das jetzt von Google kommt oder sonst wo, äh, sei dahingestellt. Und im Industriebereich haben wir auch weiter die Entwicklung, dass sozusagen die Smartphone-Technologie jetzt in dem Formfaktor auch, aber eben industrietauglich, also Staub- und Spritzwassergeschützt, und ein bisschen robuster ausgeführt ist, als sozusagen Pendant zum Smartphone und irgendwelche Datenbrillen, die auch industrietauglich sind und die so stabil sind, dass sie auch in einer Produktionshalle oder in einer Kfz-Werkstatt oder sonst wo eingesetzt werden können. Da sehen Sie auch den Unterschied. Also mit dem Gerät kann ich sowas machen. Entschuldigung fürs Mikrofon. Mit dem System würde ich es nicht machen. Da haben Sie den Unterschied. Aber die Frage ist, in welche Richtung wird es sich entwickeln und welches Gerät wird sozusagen in Zukunft federführend sein. Momentan Smartphone, sozusagen Ihre zentrale Informationszentrale für die Informationen, die Sie zusammenfassen. Vielleicht kurz noch einen Überblick, warum stehe ich hier, warum glaubt man mir, dass ich ein bisschen Ahnung von dem Ganzen habe. Nun, 1999 haben wir angefangen, das war damals eben ein Projekt mit Bosch. Da ging es darum, können wir diesen zentralen Werkstatt-Server-Computer äh, nicht auch mit einem Variable-Computer umsetzen. Das heißt, wir haben 1999 ein komplett sprachgesteuertes System entwickelt. Ähm, Sie sehen hier sozusagen der Bildschirm, auch von da abgeglichen hierher, nur sozusagen um ein bisschen Sprachsteuerungselemente und ähm, visuelles Feedback ähm, ergänzt. Aber wir konnten im Prinzip das damals zeigen. Das System war allerdings... Relativ groß, sehen es hier als ähm, Display, und Sie sehen hier die einzelnen Komponenten. Da war ein Pentium-Rechner, und der hat grob 2 Kilo gewogen. War okay, relativ klein für damals, weil wir ja ausgegangen sind ähm, von einem kompletten PC, so wie er hier unten auch steht, also ein Desktop-PC, geschrumpft in diese Komponenten. Display war nicht ganz so akzeptiert, weil es eben relativ groß ist. Nur wenn Sie sich anschauen, was wir heute zu bieten haben, dann war das gar nicht so übertrieben groß. Wenn Sie es mit sowas vergleichen, war es natürlich um einiges größer. Nur hier sehen Sie natürlich auch viel weniger die Auflösung. Und das Bild ist auf diesem Display, wir haben immer noch ein paar zu Hause, immer noch besser als auf so einem kleinen neuen System. Also das war sozusagen der Start 99. Dann ähm, gab es ein paar Kooperationen, das eine war jetzt dann mit der Bauhaus-Universität, ähm, da auch mal dieses Gestalterische und Künstlerische reinzubringen. Da ging es eher darum, wie design wir sowas und wo können wir diese Komponenten überhaupt anbringen am Körper. Und dann haben uns die Studierenden damals eingegipst, haben natürlich ein T-Shirt drunter gehabt und so weiter, haben es ein bisschen antrocknen lassen, haben es dann bewegt und sozusagen da, wo die großen Teile dann hängen geblieben sind, da hat man identifiziert, okay, da ist wenig Bewegung drin, wenig Spannung. Da können wir irgendwelche Komponenten hinbauen. War damals nötig, weil wir eben große Komponenten haben. Heute kriegen wir alles in den Form, Formfaktor. Da brauchen wir jetzt uns jetzt keine Gedanken mehr machen, ob wir irgendwas am Rücken tragen oder sonst wo. Einfach nur als Vergleich. Resultat war damals dann so ein rucksackähnliches System äh, mit Steckverbindern hier vorne und letztendlich ähm, ein Brillensystem, das dann direkt an dieser Kappe ähm, Umgesetzt wurde. Wir reisen sozusagen weiter, also jetzt sozusagen dann zehn Jahre nach dem Beginn ähm, hatten wir wieder ein Forschungsprojekt, damals dann mit SAP und äh, Daimler zusammen. Ähm, da wurde letztendlich auch wieder so ein System aufgesetzt. Was da neu war, war letztendlich die Darstellung. Wir wurden so ein bisschen in Augmented Reality reingebracht, also das heißt, wir haben Informationen, zumindest Kontext, ähm, Gebunden, ähm, eingeblendet. Das heißt, wenn Sie irgendwo hingeschaut haben, dann haben Sie die Informationen ähm, zu dem bestimmten Kontext bekommen. In dem Fall auch wieder eine Lageranwendung, ähm, sozusagen Kommissionierungstätigkeiten. Sie müssen Teile aus bestimmten Fächern rausholen. Je nachdem, wo Sie hinschauen, kriegen Sie angezeigt, wie viele Teile ähm, zu entnehmen sind und gegebenenfalls auch wo. Noch nicht in dem Sinne komplettes Augmented Reality. also Es war noch nicht deckungsgleich überlagert, aber Sie haben zumindest die Informationen dort bekommen, wo sie sie brauchten. Gegen Ende des Projekts haben wir dann letztendlich auch so einen Service-Anwendungsfall noch betrachtet. Da geht es eher darum, wie können wir irgendwelchen Technikern und Technikerinnen helfen, die sozusagen am anderen Ende der Welt sind und wir denen irgendwelche Informationen bereitstellen würden. Heute ist immer gleich der Griff zum Handy, nur da ist oft die Frage mit, was siehst du denn jetzt gerade vor dir? Ähm, ja, das sind 25 Schalter und dies und jenes. Und Die Idee da ist, ähm, Sie haben eine Videokamera an diesem System dran, haben ähm, letztendlich auch ähm, dieses Display vor dem Auge, sehen sozusagen, was ihr das, die Experten zu Hause in dem Falle, ähm, Ihnen bereitstellen können. Und so kann man einen Techniker oder Technikerin dann viel besser durch so einen ähm, Inspektions- oder ähm, Reparaturprozess durchführen. Das heißt, man sieht tatsächlich, was ähm, der entfernte Benutzer dann auch sieht und kann besser durchgehen. Ist heute im Übrigen immer noch eine Anwendung, die hochinteressant ist, aber immer noch nicht so breit in der Umsetzung, wie man es sich vorstellt. Was ist denn der Unterschied in puncto Interaktion zwischen mobilen und wearable Computern? Das ist einfach mal dargestellt, was denn der Vorteil ist. Und da entwickeln wir uns jetzt einfach weiter, sozusagen gedanklich in die Richtung, was bringen uns die Variables überhaupt. Gut, Sie haben hier im Prinzip Mobile Computing dargestellt, also mobiles System hier unten. Das heißt, Sie haben die reale Welt und mit der interagieren Sie. Also Sie laufen irgendwo entlang, Sie arbeiten irgendwo etwas, Sie also reparieren etwas und das ist sozusagen die Haupttätigkeit. Ab und zu müssen Sie irgendwas nachschauen. Dann holen Sie Ihr mobiles Gerät raus, schauen nach, wo muss ich hin, welches ist der nächste Inspektionsschritt, sonstiges. Und das sind sozusagen hier Ihre 5%, die Sie mit dem System interagieren. Summe 100%. So, und jetzt kommt der Variable Trick in dem Sinne. Sie haben hier die reale Welt, in der Sie 100% drin sind. Das heißt, Sie laufen, reparieren, arbeiten und so weiter. Nur das Variable-System hat auch einen Blick auf diese reale Welt. Das heißt auch, das Variable-System hat 100% Interaktion mit der Welt außenrum. Also kann mit Sensoren irgendwelche Daten erfassen, kann mit einer Kamera irgendwas aufzeichnen und Sonstiges. Und dann hat man gegebenenfalls eben noch die Interaktion zwischen Mensch und Variable-System die sozusagen noch zusätzlich kommt. Das heißt, Sie kriegen irgendwas ins Gesicht eingeblendet, Gesichtsfeld eingeblendet oder Sie kriegen über Audio-Notifikationen irgendwelche Nachrichten oder Warnungen. Vorsicht, von hinten kommen Gabelstapler, weil das System eben auch nach hinten gucken kann und der Mensch nicht. Und dann, die schöne Rechnung, wenn Sie es zusammenzählen, kommen Sie halt auf mehr als 100%. Einfach nur zur Verdeutlichung, dass wir da ein besseres System haben, als wenn wir sozusagen asynchron immer mit mobilen Computern dann eben arbeiten. Gut. Soviel zu den Variables. Gibt es soweit Fragen, Anmerkungen, Kommentare? Zu schnell, zu langsam, zu viel? Kein Einspruch? Gut. Gut. Also wir haben es nicht entwickelt, das ist von der Firma Wusix oh. M100, ähm, aber es hat hier vorne eine Kamera, hat ein Mikrofon, hier haben sie das Display, ähm, letztendlich haben sie hier noch einen Kopfhörer drin und können so im Prinzip das Video und Audio übertragen. An der, an der, an der Pupille, ich genau, also ich, ich, ich würde es so aufsetzen, es soll wirken wie ein 15- oder 17-Zoll-Bildschirm in oh. der Entfernung. Tut es aber in dem Sinne nicht. Aber es ist ein relativ gutes Bild. Die Auflösung ist äh, Viertel VGA, also 320 x 240 Pixel. Das reicht, um gewisse Informationen darzustellen. Aber natürlich kein hochauflösendes Video oder so. Können wir das nachher mal sehen? Ja, deswegen habe ich das alles mitgebracht. Und deswegen haben wir nachher ganz viel Zeit. Ähm, und sie funktionieren auch alle. Ich habe gestern alles geladen. <lacht> Müs müsste noch reichen. Und da sehen Sie dann eben auch die Unterschiede. Ich habe sogar eins mitgebracht, das hier, das ist von 2004 ein System. Also wirklich sehr alt, aber eigentlich ein super Display. Das ist das erstaunlich, dass es damals halt Displays gab, die schon ziemlich gut waren, aber die man halt in dem Sinne nicht weiterverfolgt hat. Gut, Lernen. Wie gesagt, Sie haben vorhin ja gehört, ich bin fachfremd in dem Sinne, Didaktik und Pädagogik. Deswegen habe ich einen Duden zur Hand genommen, habe mal geguckt. Was ist denn überhaupt Lernen? Also, sich Wissen oder Kenntnisse aneignen, sich in seinem Gedächtnis einprägen oder Fertigkeiten erwerben. Oder, letzter Punkt da oben, im Laufe der Zeit durch Erfahrungen, Einsichten zu einer bestimmten Einstellung, einem bestimmten Verhalten gelangen. So, Handwerkerlernen lassen wir mal raus. Das sozusagen den Berufsschulen auch vorbehalten und den Betrieben. Aber oben, sozusagen Wissen aneignen, einprägen und so weiter. Wir haben vorhin gehört, Variables sind zum Teil Erweiterung des Gehirns. Das heißt, ein Teil entfällt da. Weil wenn ich darauf gehen kann, dass der Termin in meinem Handy ist und dass es bimmelt, wenn der Termin ansteht, dann merke ich mir gegebenenfalls gewisse Dinge nicht mehr. Telefonnummer brauche ich mir nicht mehr merken und so weiter. In sein Gedächtnis einprägen. Wenn ich immer fragen kann, Siri, sag mir mal dies und jenes, Google, ähm, wie geht dies und das? Und ich muss nicht mal irgendeine Seite aufrufen oder sonstiges und ich kriege die Information, dann habe ich auch keine Motivation mehr, mehr langfristig was zu merken. Kann gut sein, kann schlecht sein, aber im Prinzip, es ist die Möglichkeit schon da. Und dieses im Laufe der Zeit durch Erfahrungen und Einsichten, ist sozusagen irgendwas, was ich mir drauf schaffen kann, indem ich sozusagen mit offenen Augen und Ohren durchs Leben gehe. Oder mal Fehler mache oder sonstiges. Wenn ich dreimal auf eine Eisplatte ausgerutscht bin, um das aktuelle Wetter einzubinden, dann merke ich mir irgendwann, Achtung, das könnte glatt sein. Dann habe ich eine gewisse Erfahrung. Und da kommen eben dann auch diese Variables ähm, ins Spiel. Die wissen gegebenenfalls die Temperatur, die wissen, was vor uns ist. Die wissen gegebenenfalls, ja, der ist schon dreimal hingefallen, dann warne ich jetzt das nächste Mal lieber. Die wissen vielleicht genau, wo die Eisplatten sind, weil schon drei vorher ausgerutscht sind oder sonstiges. Und dann kann ich dieses Lernen sozusagen durch Variables unterstützen. Also nur Variables auch im Lernkontext. Was haben wir denn? Einfach drei verschiedene Ideen zum Lernen noch unterschieden. Motivation, also will ich absichtlich irgendwas lernen, also intentionales Lernen, ähm, will ich beiläufig irgendwas lernen, also wie eben schon gesagt, nennen es dann incidentelles oder implizites Lernen und da kommen wir eben dann in die Nebenläufigkeit rein. Also wie können die Computer das dann unterstützen? Also absichtlich oder beiläufig. Auslöser ist die Frage, will ich selbst irgendwas lernen, also will ich absichtlich irgendwas lernen, oder ist es gegebenenfalls eine Pflicht, weil sie eben die Schule oder die Universität, die Hochschule oder sonst wer vorgibt oder der Arbeitgeber, dann wäre es quasi Pflicht. Ist sozusagen da der Auslöser dieses Lernvorgangs. Außerdem die Umgebung, privat als Hobby oder beruflich eben in meiner Schule, in der Werkstatt oder sonstigem, dass ich da lernen muss oder soll. Weil wir wissen, wenn es ein Hobby ist, fällt es uns ein bisschen leichter, als wenn irgendjemand sagt, da lernt dies und zwar bis morgen, sonst passiert dies und jenes. So, schon oft erwähnt, jetzt kommt die Nebenläufigkeit. Also, wie gesagt, Begriff eher aus der Informatik. Definition, Nebenläufigkeit liegt vor, wenn mehrere Abläufe parallel oder quasi parallel ausgeführt werden und sie inhaltlich zusammenwirken, also voneinander abhängig sind und sich damit gegenseitig beeinflussen können. Also, deswegen kurz auf die Formel gebracht, Nebenläufigkeit ist Parallelität und Abhängigkeit. Beispiel. Wenn es nur parallel läuft, also ich halte hier einen Vortrag, da unten fährt ein Auto vorbei, sind die nicht voneinander abhängig, diese zwei Tätigkeiten, also ist es in dem Sinne nicht als nebenläufig zu sehen, sondern nur als äh, parallel. Wenn ich an der Haltestelle stehe oder zur Haltestelle hinlaufe, und meine Straßenbahn fährt aber weg, sozusagen, die ich erreichen wollte, dann sind es ähm, parallele Tätigkeiten, Aktivitäten, die aber voneinander abhängig sind, weil ich habe dann meine Bahn verpasst. Beispiel aus der Arbeitswelt hier. Er schaut auf die Liste, was alles ähm, zu kommissionieren ist, also welche Teile er zusammenzusammeln hat, schiebt gleichzeitig den Wagen, greift gleichzeitig hinein und kriegt sozusagen dann ständig noch diese Informationen. Das ist dann auch nebenläufig, weil er macht es parallel und es ist abhängig, weil er sieht vor dem Auge, was zu entnehmen ist und so weiter. Und da kommt eben dieses auch im Hintergrund nebenläufig dazu, wenn von hinten jetzt der Gabelstapler angerauscht kommt und gegebenenfalls von hinten der Nährungssensor oder eine Kamera oder sonst irgendwas ihn warnt, Achtung, da passiert was von hinten, dann ist es auch nebenläufig, weil es ist schon eine gewisse Abhängigkeit da, ob er jetzt überfahren wird oder nicht also die Interessenlage ist da schon äh, gegeben so, Beispiel Jetzt muss ich mal gucken, dass ich es zum Laufen bringe äh, Beispiel für Nebenläufigkeit so, was passiert hier? Prinzip das gleiche, was wir eben als Bild gesehen haben das ist sozusagen der Bildschirminhalt was der junge Mann hier vor dem Auge sieht wird immer mal wieder eingeblendet Es wird einfach die Kamera äh, so eine Karte da ähm, eingeblendet damit er sich anmelden kann. Also die Kamera des Systems erkennt die Karte, erkennt damit den Benutzer und führt ihn dann sozusagen zum Regal. Dort werden Sachen entnommen. Zum Schluss wird nochmal ein Druckauftrag ausgelöst und dann ist fertig kommissioniert. Auch da haben Sie gesehen, nebenläufig, er sieht was, er muss irgendwo hinlaufen und so weiter. Problem ist natürlich, dass wir eine bestimmte Aufmerksamkeit nur haben. Das heißt... Wenn dieses System zu viel von meiner Aufmerksamkeit beansprucht, dann habe ich keinen ähm, Rest mehr an Aufmerksamkeit für meine Umgebung. Und dann laufe ich gegebenenfalls aus Versehen vor den Stapler oder sonst irgendwas oder mache irgendwelche anderen Fehler. Also auch da wieder das Übliche. Wir müssen so viel einblenden wie nötig, aber so wenig wie nötig. Also wir dürfen quasi nicht dadurch, dass wir jemanden da unterstützen, ähm, dann zu viel Information äh, zur Verfügung stellen. Gut. Hier noch ein kleiner Gag zu dem Thema. Das kennen wir im Prinzip. Die Leute laufen mittlerweile alle so rum. Das ist sozusagen jetzt die Lösung für dieses Problem. Einfach einen Helm aufziehen. Dieser Film ist, glaube ich, irgendwie von 2006, 2007. Damals waren es vielleicht wirklich nur die Blackberry-Leute, die so rumgelaufen sind. Heute, ähm, in Anführungszeichen, wir machen es alle. Ich habe zwar die Sicherheitseinweisungen gekriegt, dass ich immer den Handlauf benutzen muss, wenn ich die Treppe runter oder hochlaufe. Ähm, und verspreche, ich würde sowas nie machen, aber ich sehe genug Leute, ähm, die eben mit dem Handy in der Hand die Treppe runterrennen, hoch, sonst irgendwas über die Straße und so weiter. Ähm, das heißt damals als Gag, aber heute ist es eigentlich Realität weiß ich, in den üblichen ähm, Fernsehsendungen so zwischen 6 äh, oder 18 und 20 Uhr ähm, haben sie auch diese Tests gemacht. Da fährt dann irgendjemand im Hasenkostüm auf dem Einrad um diese Leute rum, die einfach irgendwo quer über den Platz laufen und die kriegen nichts mit. Die wurden danach befragt. Keine Ahnung, dass da irgendwas Schlimmes passiert wäre oder irgendwas Außergewöhnliches war. Es sieht auch wieder, wie viel Aufmerksamkeit das ganze System dann sozusagen von uns auffressen kann. Und das ist sozusagen der Knackpunkt, wie ich gesagt habe, so viel wie nötig anzeigen, aber so wenig wie möglich und am besten keine Ablenkung. Im privaten Bereich ist sozusagen ihr privates Problem, wie der Name schon sagt. Im geschäftlichen ähm, kommen wir dann eben in Arbeitssicherheit, wir haben die Betriebsräte mit im Boot und so weiter. Das heißt, wenn wir da irgendwo mal solche Systeme überhaupt äh, ins Laufen bringen wollen, haben wir da eben genau diese Sicherheitshürden und letztendlich auch äh, die Belastung für die Leute. Eigentlich wollen wir die Leute ja unterstützen ähm, und sozusagen ähm, von einer gewissen Last befreien und nicht zusätzlich noch was aufbürden. Gut, jetzt dieses Lernen mit Variables einfach mal auseinandergepflückt. Ähm, vier verschiedene ähm, Arten des Lernens. Wir fangen im Uhrzeigersinn an, oben rechts. Erstmal aktives Le Lernen, steht so schön. CBT dabei, Computer Based Training, also alles, was wir sozusagen mit dem Computer uns an Wissen drauf schaffen können. Das zweite wäre dann Lernen über sich selbst, also dass mir diese Variables helfen, mehr über mich selbst zu erfahren. The Quantified Self ist da das Schlagwort. Das ist dieses, ich messe meinen Puls, meinen Blutdruck, sonstiges und versuche mehr über mich selbst und über meinen Körper und die Reaktionen gegebenenfalls zu erfahren. Dann Zusammenhänge aus diesen ganzen Daten, die da irgendwo gesammelt werden, ähm, zu erfassen. Also Stichwort Big Data dann. Wir müssen hier mal ein paar Passwörter auch bringen. Ähm, und zum Schluss lernen über die Nutzung. Also gegebenenfalls Änderungen äh, der realen Welt. Also wenn ich solche Systeme schon breit ausgerollt habe, was kann ich gegebenenfalls noch an zusätzlichen Anwendungen machen? Was können wir aus diesem gelernten Wissen ähm, Neues noch drauf ähm, generieren? Fangen wir an mit oben rechts. Aktives Lernen. Also, das ist relativ simpel. Die Demo bzw. eine ähnliche sehen Sie nachher auch auf dem System, was ich hier habe. Die Idee ist, Sie erstellen Lerninhalte, eben am PC oder mit Videos oder sonstigem, ähm, können es dann synchronisieren auf diese Variable-Systeme. Dort werden diese ähm, Inhalte angezeigt. Sie lernen dann was, hier gegebenenfalls irgendwas äh, Medizinisches, können aber gleichzeitig auch Rückmeldungen sammeln. Das heißt, Sie können da, hier sozusagen in jedem ähm, Online-Tool oder in jedem Computer-Based-Training-Tool ähm, können sehen, wie schnell ist der ähm, Lernprozess von gegangen, gab es Rückfragen, äh, gab es irgendwelche Informationen, zusätzlich vielleicht auch noch, ist der Puls an dieser Stelle ein bisschen höher gegangen, weil jetzt ein ganz schwieriger Lernprozess oder Arbeitsprozess oder sonst was stattfindet, kann gegebenenfalls auch Feedback einsammeln mit, das übliche, hat dir diese Lektion geholfen, ja, nein, was muss anders sein oder gab es irgendwelche Sachen, die jetzt in dem Reparaturprozess fehlerhaft beschrieben waren. Das ist hier die Rückmeldung sammeln. Und dann geht es wieder zurück sozusagen in den Kreislauf. Auch wieder ähm, Feedback wird eingearbeitet und kann gegebenenfalls da äh, besser funktionieren. Wenn Sie sich vorstellen, Reparaturprozess, Techniker. Große Firma hat vielleicht 500 Techniker draußen. Alle mit so einem System ausgerüstet. Ähm, die Datenbasis wächst quasi stündlich. Weil immer wieder eine neue Erfahrung reinkommt. Die wird hier zurückgespielt und kann sozusagen in den Kreislauf reingehen. Habt ihr den Fehler bei dieser Waschmaschine auch schon mal gehabt? Bei der Spülmaschine macht es immer klack, klack oder sonst irgendwas. Das fließt sozusagen rein und das nächste Mal muss nicht mehr groß gefragt werden. Und auch da wieder die Idee, Sie kommen irgendwo hin, gegebenenfalls erkennt das System selbstständig den Gerätetyp oder sonstiges, sonst müssen Sie gegebenenfalls irgendwo den Barcode einscannen, vielleicht mit der Brille, vielleicht mit einem anderen Scanner und kriegen dann sozusagen genau die Informationen, die Sie für dieses Gerät dann letztendlich braucht. Also einfach CBT, aber auf Variables zur Verfügung gestellt. Kann im Prinzip genauso aussehen. Die Bilder hatten wir ja vorhin schon mal. Hier war nochmal diese Videounterstützung noch oben drauf. Das heißt, Sie können, wenn das normale System nicht ausreicht, also mit Computer-Based Training, können Sie noch die Live-Schaltung aktivieren und werden gegebenenfalls durch den Reparaturprozess von einem echten Menschen durchgearbeitet. Sehen wir so also auch ein bisschen unsere Angst wenn wir irgendwo anrufen, oh, jetzt kommt eine Telefonhotline, das wollen wir hier auch vermeiden, diese Angst, sondern nur, wenn es wirklich hilft, wenn die Informationen rauskommen, so wie Sie der Techniker oder die Technikerin da brauchen, dann macht es Sinn. Wenn nicht, wenn ein echter Mensch dann sozusagen ähm, verlangt ist, dann können wir uns eben über die Videofunktion ähm, reinschalten. Ähnliches kennen Sie vielleicht von irgendwelchen Online-Shops und so weiter, äh, wo Sie mittlerweile auch schon ähm, zumindest live chatten können. Ähm, da haben Sie zumindest das Gefühl, dass ein anderer Mensch gegenüber sitzt. Ähm, gegebenenfalls sind aber die ersten drei, vier, fünf Antworten auch schon automatisch generiert, weil die die Fragen schon kennen. Ähm, aber letztendlich ist es ein Gefühl von, ja, da ist jemand, der sich um mich kümmert und so habe ich das hier auch. In Mannheim hatten wir den Luxus, wir konnten ganzen ähm, Kurs ausstatten äh, mit solchen Brillen. Das heißt, da ging es eher darum, wie kann man denn ähm, Anwendungen für solche Systeme entwickeln. Das war einfach auch, von mir, ein bisschen egoistisch gedacht, mal gucken, was können die Studierenden tatsächlich da rausholen und was machen die tatsächlich mit dem ganzen System. Weil, wie gesagt, solche Anwendungen für die Systeme sind noch nicht weit verbreitet. Deswegen habe ich zwei Jahrgänge da letztendlich durchgeschleift und konnte sozusagen die einfach mal spielen lassen, durften sich Anwendungen ausdenken, durften dann letztendlich Beispiele mal programmieren für das Ganze und einfach mal zu sehen. Warum haben wir es gemacht? Gut, Web-based Training oder Computer-based Training ist eben noch nicht verfügbar. Das heißt, ich konnte auch keinen Inhalt jetzt da einfach rüberspielen und sagen, komm, wir machen die Vorlesung jetzt mal auf diesem System. Abgesehen davon, im Hörsaal macht es nicht unbedingt Sinn, weil da sitzen wir, da haben wir Platz für Laptops und sonstiges. Das sind eben Laptops gegebenenfalls besser. Gut war auch, dass es das eben eine neue Technologie war. Das heißt, es konnte keiner der Studierenden, die ja alle zu Hause programmieren und im Geschäft programmieren und so weiter, war ja duale Hochschule, also dieses duale System, es konnte noch keiner irgendeine Vorlage haben, das ziehe ich mal aus der Schublade. Das heißt, die mussten sich da wirklich einarbeiten und sozusagen die ganze Technologie ähm, neu aufbereiten. Was war die Herausforderung und was ist sie im Prinzip immer noch? Die Darstellung auf einem kleinen Display und die Interaktion mit Sprachsteuerung beziehungsweise auch mit Gesten. Also da musste man sich auch sozusagen neu einarbeiten, musste gucken, wie kann ich denn überhaupt Informationen bereitstellen auf so einem System, damit irgendwelche Lerninhalt, um beim Thema zu bleiben, dargestellt werden kann. Und dann eben wieder Rücklauf und Verbesserung sozusagen dieser Trainings. Soviel zum aktiven Lernen. Wie gesagt, da ist einiges Potenzial da. Vielen leuchtet auch ein, ja, sowas könnten wir irgendwann mal brauchen. Aber letztendlich fehlen noch die Anwendungen und die konkreten Anwendungsszenarien, um das wirklich mal sozusagen ins Laufen zu bringen. Aber es wird früher oder später in bestimmten Anwendungen kommen. Gut, lernen über sich selbst. Also wie gesagt, Buzzword hier ist Quantified Self. Ähm, die Idee ist da eben, zu lernen, was in uns bzw. mit uns vorgeht. Also ganz einfach, ich kann Puls messen, Blutdruck, Zuckerspiegel und so weiter. Ähm, ich kann meine Tätigkeiten gegebenenfalls erkennen lassen, mehr oder weniger gut, Aufenthaltsorte oder gegebenenfalls die Kontexterkennung versuchen. Was kann so eine Uhr? Also wie gesagt, das kostet glaube ich so 120, 130 Euro so ein Teil es kann die ganze Zeit meinen Puls messen, es äh, misst meine Schritte, die ich mache, es kann ähm, die Etagen messen, ähm, die ich hoch bzw. auch irgendwann wieder runtergehe, ähm, kann meinen Schlaf beobachten und so weiter. Was bringt mir das? Naja, zum Teil ähm, kann ich mal schauen, wie geht es mir in Anführungszeichen, ähm, wie oft bewege ich mich, wie viel bewege ich mich am Tag, wie viele Stockwerke laufe ich und so weiter. Ist Es eine tolle Sache, ja, für Leute, die vielleicht dadurch ähm, eine Motivation kriegen, ähm, sich fitter zu verhalten, sich anders äh, zu ernähren oder sonstiges. Ich habe es eigentlich hauptsächlich bei solchen Veranstaltungen an, ähm, auch bei einer Konferenz in, dem The in der Thematik. Aber ansonsten ähm, brauche ich es in dem Sinne nicht. Bewegt mich momentan ganz gut. Ähm, eigentlich merkt man es auch selbst, aber hier kriegt man es halt nochmal schwarz auf weiß gezeigt. Für manche und mit manchen Krankheiten und so äh, gesehenen äh, Personen macht es natürlich Sinn, wenn ich irgendwie meinen Glucosewert und sonst irgendwas rausziehen kann, wenn ich gegebenenfalls irgendwie noch meine ähm, äh, BEs für äh, meine Diabetes noch mittrecken kann und so weiter. Ähm, dann macht es Sinn, dann ist aber auch wieder dieser Nutzen da. Also dann ändert sich das wieder von diesen Erweiterung des Gehirns auf ein Werkzeug. Weil das ist eben ein Werkzeug bzw. ein medizinisches Gerät ähm, für Patienten in dem Sinne. Aber generell, es macht mal Spaß, das auszuprobieren und so weiter und mal zu gucken, aber eigentlich hat man auch immer so ein bisschen das Gefühl, naja, was ist, wenn mein Arzt die Daten sieht, was ist, wenn meine Frau die Daten sieht, ob ich mich jetzt bewegt habe oder nicht oder sonstiges. Plus, zumindest bei dem Modell tut es relativ weh, ähm, wie dieser äh, Pulsmesser da tatsächlich in die Haut reingeht. Kann es nachher ja mal zeigen. Gut, Beispiele: Erkennung von Krankheitsursachen. Also, wie gesagt, wenn ich das zur Diagnose benutze, um einfach mal das sozusagen als mobiles EKG in der Woche mitlaufen zu lassen oder sonstiges, dann sehe ich das, sehe gegebenenfalls, oh, der Puls war immer eigentlich ungewöhnlich hoch über die Woche hinweg. Dann habe ich da mal einen Zwischenstand gekriegt. Fitness und bessere Ernährung. Ja, wie gesagt, wenn ich Schwarz auf Weißes gezeigt wird, das Ding kann man auch mit einer Waage koppeln und so weiter, dann kriegt man gleich Feedback, ja, du hast wieder ein Kilo abgenommen oder nach Weihnachten zwei Kilo zu. Dann kommt das wieder rein. Und letztendlich, um wieder auf die Industrieanwendung auch zurückzukommen, ich kann auch die Arbeitsläufe optimieren. Wenn ich mittracken kann, ähm, wo jetzt gegebenenfalls irgendwas besonders anstrengend war oder besonders nervenaufreibend oder sonst irgendwas, kann ich ja über Puls und Blutdruck und so weiter alles messen. Ähm, dann kann ich letztendlich auch da die Arbeitsbelastung ähm, überprüfen. Gut, was gibt' es denn für Beispiele? Also ich denke, das haben Sie alle irgendwo schon mal gesehen. Hier ist auch die Waage ähm, kurz im Bild. Ähm, das kann letztendlich auch als ja, in Anführungszeichen Schmuckstück äh, letztendlich ausgeprägt sein. Diese hat L'Oreal noch so ein Pflaster vorgestellt. Das ist im Prinzip ein UV-Messer. Diese Quadrate, die Sie da sehen, die bläulichen, die verschwinden, wenn sie zu lange in der Sonne waren. Das heißt, wenn es komplett leer ist, Ihr Herz, dann sollten Sie mal aus der Sonne rausgehen. Sie können es natürlich auch Ihren Kindern ankleben und so weiter. So einfach nur ein Platzhalter sein sozusagen für diese ganze Idee. Es muss nicht immer aufdringlich sein. Also bei mir sieht man es ja jetzt auch nicht zwingend, auch wenn ich das nur heute anhabe aber ein Pflaster kann ich mir halt, was weiß ich, überall hinkleben. Hier beim UV-Pflaster natürlich soll es der Sonne ausgesetzt sein, aber letztendlich haben wir irgendwo Technologie, die in uns hineinhorchen kann, ohne dass ich jetzt jedes Mal zum Arzt laufen muss. Und in Zukunft habe ich vielleicht irgendein Portal, da kann ich diese Daten dann eben meinem Hausarzt am besten verschlüsselt und so, dass es niemand mitlesen und ausschnüffeln kann, übermitteln kann und dann kann mein Hausarzt gegebenenfalls ab und zu mal reinschauen und kann sagen, ja, das funktioniert. Die anderen Szenarien haben Sie vielleicht auch schon gehört, dann kann die Krankenkasse diese Daten noch mitnehmen, kann entweder sagen, ja, Sie sind ja top fit, ähm, Sie kriegen ähm, einen Nachlass ähm, mit Ihrem Beitrag. So was kann man ja machen. Man kann nicht unbedingt sagen, ihr müsst es alle benutzen, weil sonst müsst ihr mehr bezahlen. Also erhöht man langsam die Beiträge und die, die es machen, kriegen dann sozusagen wieder die Vergünstigung. Aber letztendlich läuft es darauf hinaus, dass vielleicht die Krankenkasse später ähm, alle Daten hat. Und dann können Sie sich beliebig überlegen, was damit gemessen werden kann. Nikotinlevel im Blut, Alkohollevel im Blut, Bewegung und so weiter. Und dann können Sie sagen, naja, du hast die letzten 30 Jahre geraucht und sehr viel getrunken und dich nicht bewegt. Also zahlen wir gegebenenfalls die und die Therapie nicht. Analog zur Blackbox im Auto, die ja auch schon mit Autoversicherern im Gespräch ist, dass ich auslesen kann, wie ist denn der Fahrstil des Fahrers und so weiter. Ist das quasi der Variable in dem Sinne. Wie gesagt, ich bin Fan von der Technologie, aber man muss halt auch immer so die, die Gegenseite sehen und sagen, oh, passt mal auf, was damit alles gemacht werden kann. Andererseits im Hinterkopf behalten, wer alles Facebook benutzt, wer alles WhatsApp benutzt und so weiter. Das kann auch alles mitgelesen werden und die Daten werden schön ausgewertet und so weiter. Und das gegebenenfalls entweder für den Nutzen, dass ich mit Freunden in Kontakt bleibe oder im billigsten Fall für einen Burgergutschein oder sonst irgendwas, was eine simple Motivation ist und eigentlich nicht viel kostet. Gut. Hier rechts vielleicht noch. Hier hat man ähm, für eine Studie ähm, für solche ähm, am Kopf getragenen Displays einfach mal so ähm, Sensoren ähm, angeklebt die sozusagen die Nackenmuskulatur dann überprüft hat. Das heißt, ich habe dann sozusagen bei dem Gewicht, werden Sie nachher merken, dass es schon einiges ist. Und wenn Sie es mal zwei Stunden aufhaben, dann verspannt sich der Nacken gegebenenfalls doch sehr. Und dann hat man hier über diese Sensoren die Werte auslesen können und so verschiedene Displays einfach miteinander vergleichen auch. Hier unten ist im Prinzip dann noch eine Idee, hier sieht das System sozusagen, wo Sie hinschauen, also so ein Augentracker, ähm, wird viel benutzt ähm, für solche Supermarktstudien oder sonstiges, wo ich was im Regal platzieren muss, ähm, damit es den besten äh, Einfluss auf den Kunden hat und wo letztendlich am meisten verkauft werden kann. So was kann ich aber auch für Arbeitsanalysen benutzen. Also gerade im Lager wieder, wo würde er oder sie dann jetzt äh, das nächste Teil suchen und dann kann ich sehen, aha, da und da und dann kann ich vielleicht die Regalaufteilung ein bisschen anders machen, um die Arbeitsprozesse da ähm, zu optimieren. Gut. Weil ich ja gesagt habe, nur für solche Gelegenheiten, einfach mal heute Morgen noch schnell rausgezogen. sehen ja, dreiviertel Viertel, zehn. Ähm, Da können Sie genau sehen, ich habe letzte Nacht sechs Stunden, sieben Minuten geschlafen. Bin einmal aufgewacht, wobei mir das nicht bewusst war. Es sei denn, es wird gezählt am Ende. Da ist es immer gut, wenn man wenigstens einmal aufwacht. Ähm, ich war siebenmal Mal ruhelos und 14 Minuten wachruhelos. Wie merkt das System jetzt, ob ich schlafe oder nicht? Das ist relativ simpel, die nehmen den Bewegungssensor im Arm und wenn man sich arg viel rumwälzt, dann ist man ruhelos und wenn das Ding einfach nur so auf dem Kissen liegt, dann ist keine Bewegung, dann wird man annehmen, der Kandidat schläft bzw. ist im Tiefschlaf. Also so kommt dann sowas zustande. Er hat jetzt letzten Mediziner auch gesagt, dass es relativ nah an diese Schlaflaborwerte drankommt. Es ersetzt sie aber nicht. Das ist für einen Heimgebrauch und es ist gut, um zu wissen, okay, passt soweit wenn man nächsten Tag aufwacht und denkt, heute habe ich aber schlecht geschlafen, da steht dann halt 20 Mal ruhelos, dann kann es vielleicht daran liegen. Dann gucken wir mal, in den Kalender ist Vollmond oder nicht und dann kann das vielleicht auch einen Zusammenhang geben. Gut, dann sehen Sie zehn Etagen, das war einmal zu Hause noch die Treppen hoch, im Büro hoch, dann musste ich noch was holen, nochmal im Büro hoch und dann habe ich den Screenshot gemacht. Was bringt mir das? Naja, zehn Etagen gelaufen, besser als nichts, aber Sie sehen zumindest mal, wo der Wert ist. Diese Anwendungen haben meistens dann noch so einen Motivationsüberbringer äh, in dem Sinne. Ähm, da können Sie dann Wettkämpfe machen mit irgendwelchen Freunden, mit ihren Facebook-Kollegen, sonst irgendwas, ähm, um zu sagen, hey, ich bin aber mehr Etagen gelaufen oder ich bin mehr Schritte gelaufen und so weiter. Das heißt, man kann so Wettkämpfe machen und dann ähm, kommt man da rein. Für die, die es brauchen, solche Motivation, <lacht> ähm, ist es sicher eine tolle Sache. Ähm, wenn man es nicht übertreibt, ist es glaube ich okay. Also nur, dass Sie sehen, wie so eine Auswertung dann letztendlich auch äh, tatsächlich aussehen kann. Gut, in der Hochschullehre, was, was können wir da im Prinzip aus solchen äh, Ideen machen? Naja, wir können die Aktivitätserkenner nutzen, also das System kann ja erkennen, ob ich jetzt laufe, sitze, sonstiges, ob ich schlafe, äh, wie auch immer, gegebenenfalls dann eben schauen, wird sozusagen mein Publikum irgendwo müde, muss ich jetzt mal ins Fenster aufreißen, ähm, muss ich vielleicht eine Pause machen, sonstiges. Ich habe dann immer geguckt, ob die Köpfe auf den Tisch fallen und habe dann mal eine Pause gemacht. Ähm, oder letztendlich die Lerngeschwindigkeit auch anpassen. Wenn ich weiß, okay, jetzt erscheint äh, gibt es große Ermüdungserscheinungen, dann muss ich vielleicht mal langsam machen, vielleicht mal noch ein Video zeigen, irgendwie Sonstiges ähm, auflockern, einfach um darauf reagieren zu können. Oder gegebenenfalls, um noch einen Schritt weiter zu gehen, Erkennung der Zuversicht bei Antworten. Wenn ich jetzt gibt ja auch die Möglichkeit des Quizzes dann, dass ein Online-Quiz macht, frage jetzt hier, wie ist die Definition von Variables, kriege dann die Ergebnisse zurückgespielt, wenn ich dann gleichzeitig noch kriege, oh, da waren jetzt aber einige ganz schön nervös bei der Antwort, dann kann ich gegebenenfalls sagen, okay, die haben so eine Antwort gegeben, sind sich aber nicht sicher. Also, dass ich da in Zukunft auch noch drauf eingehen kann. Auch da wieder, natürlich müssen alle einverstanden sein, dass ich diese Daten kriege und dass wir sie auch letztendlich irgendwo auswerten können. Generell ist natürlich die Idee, ich kann die, Verbesserung, äh, die Lernumgebung verbessern, ähm, um da noch mehr in dem Sinne rauszuholen oder um es leichter zu machen, dieses Lernen und so weiter. Also da einfach die Überlegungen und Gedankenspiele, wie können wir das Ganze da einsetzen. Gut, also jetzt haben wir sozusagen erst aktiv gelernt zum so System, in dem ich Informationen aufnehme. Das zweite war eher das System ähm, über... Ähm, überwacht mich in dem Sinne und kann mir Ratschläge geben, lernt über mich. Und jetzt bringen wir das Ganze noch so ein bisschen in die Zusammenhänge. Was können wir daraus lernen, wenn sozusagen jeder so ein System hätte und diese Daten überall irgendwo greifbar und verfügbar wären. Gut, also die Zusammenhänge. Erstmal lernen, wissen, wer, wann, wo ist. Also, dass ich mal ein Tracking mache. Kennen Sie auch, diese Freundeanwendungen und so weiter. Gegebenenfalls kriegen Sie in so ein Display dann eingeblendet. Achtung, rechts von dir läuft da irgendjemand oder äh, den wolltest du auch schon immer kennenlernen oder wer auch immer. Die üblichen Sachen, die wir jetzt schon kennen, wo ist mein Handy? Also Lokalisierung von irgendwelchen Gegenständen, meistens eben das Handy selbst. Wo sind meine Firmenwagenlieferungen? Ist für Firmen ähm, und ähm, dieses ganze Fleet Fleetmanagement äh, verantwortlich ist es interessant. Also wo ist jetzt mein. Eines meiner Funktaxis, wo ist mein Lieferwagen, in dem jetzt, was weiß ich, 20 Goldbarren drin sind und so weiter. Da gibt es halt schon ein gewisses Interesse zu wissen, wo diese ähm, Dinge ähm, auch sind. Die Mietwagenfirmen haben heutzutage auch, in, zumindest den in größeren ähm, Mietwagen, auch überall äh, diese Sensoren drin. Das heißt, die wissen, wenn irgendwo einer über die Grenze fährt, Richtung Österreich, Richtung Polen, Sonstiges, äh, was nicht erlaubt ist, dann kriegen die einen Alarm hoch. Wo sind meine Kinder, Mitarbeiter, Kunden? Da geht es eben schon arg in die Privatsphäre rein. Ähm, darf ich es tracken? Ähm, muss ich tracken? Und so weiter. Das ist eine tolle Sache, wenn ich immer äh, wissen kann, wo mein Kind ist. Andererseits bin ich dann damit beschäftigt, nochmal ähm, zwei Datensätze letztendlich zu überwachen, den ganzen Tag. Ähm, die meiste Zeit interessiert es mich nicht. Und wenn mein Kind irgendwo geklaut wird, ähm, dann finde ich es so auch nicht zwingend schneller. Weil ich ja gegebenenfalls doch als Eltern grob wissen sollte, wo die sich ähm, vor kurzem rumgetrieben haben und dann bringt mir eine GPS-Location als letzter Aufenthaltsort im Prinzip auch nicht unbedingt weiter. Gut, wichtig auch noch zu lernen oder zu wissen, wer wann was macht, also eine Kontexterkennung. Das, was ich schon gesagt habe, Erkennung von diesen Aktivitäten, das ist jetzt ins Große gebracht, also wie gesagt, Big Data, Erkennung von Gruppenverhalten oder Ableitung von Ereignissen meine ich damit, äh, wenn wir jetzt merken, äh, um ein Fußballstadion herum oder so, kommt plötzlich die, die Masse in Bewegung. Also es gehen plötzlich alle Geschwindigkeitstracker, der Armbänder, Uhren und sonst irgendwas nach oben und alle rennen irgendwie in die gleiche Richtung. Dann weiß ich, Achtung, da ist irgendwo ein Fluchtverhalten im Gange. Da passiert irgendwas. Man kann gegebenenfalls daraus Rückschlüsse ziehen ähm, und irgendwo gegensteuern, wenn es dann noch möglich ist. Es kann sein, dass irgendjemand äh, oder irgendeine große Gruppe plötzlich erhöhten Puls hat. Dann ist da vielleicht auch irgendwas im Busch. Ähm, Sie kennen das Ganze mit äh, den ganzen Krankheiten an Flughäfen, die Überwachung, dass gegebenenfalls Fieber gemessen wird. Einfach mit einer Kamera, die alle Leute, die durch das Tor gehen, ähm, überwachen und jemand, der hohes Fieber hat, wird rausgezogen, wird gegebenenfalls noch mal extra untersucht. Sowas kann ich gegebenenfalls, wenn ich weiß, aha, in dem Stadtteil sind aber jetzt plötzlich alle fiebrig, wenn ich gegebenenfalls, oh, da ist eine Epidemie in Anmarsch kann gegebenenfalls da reagieren. Wie gesagt, alles technische Möglichkeiten, ob die gut sind oder schlecht, es ist möglich. Und die Frage ist, wie implementieren wir das und wie nutzen wir das gegebenenfalls in Zukunft. Wichtig ist da nur im Aspekt des Lernens, wir lernen über die Zusammenhänge. Wenn ich weiß, der eine hat Fieber, hm, nicht so schlimm. Wenn ich aber weiß, ein ganzer Stadtteil hat Fieber, dann ist groß was im Busch. Kriege ich sonst nur mit, wenn plötzlich alle Hausärzte melden, oh, bei mir waren heute auch 20 mit dem und dem und bei mir waren 30, kriege ich gegebenenfalls raus. Wie wird es heutzutage gemacht? Man überwacht die Google-Abfragen, ähm, man überwacht die Twitter-Meldung oder sonstiges. Oh, ich habe Fieber. Ich suche einen Fiebersaft, sonst irgendwas. Ich komme kommt eine Google-Meldung hoch. Wenn es jetzt auch aus einem bestimmten Ort, aus einer bestimmten Gegend kommt, kann Google es relativ schnell ähm, lokalisieren und dann weiß Google schon vorher, dass hier eine Erkältungswelle ist, als es irgendwelche Hausärzte hier im Stadtteil wissen. Also nur auch abwägen zwischen dem, was mit den Variables möglich ist und was eh schon alles läuft. Wenn auf Facebook so und so viele posten, ah, sie haben aber gestern, was weiß ich, so und so viel getrunken und ähm, mussten heute länger schlafen, ist ja auch, ja da war eine Party im Was habe ich hier? Andere App, auch wieder nur in dem Zusammenhang, ähm, waren so kleine Sensoren, die konnte ich bei uns in der Wohnung verteilen. Und dann konnte ich im Prinzip gucken, wie ist, jetzt Beispiel Schlafzimmer, wie ist die Temperatur, die Luftgüte war glaube ich hier, Luftfeuchtigkeit und so weiter. Das ist jetzt schon ein bisschen älter, man sieht glaube ich nicht von wann das genau ist, aber ich weiß noch, dass ich das gemacht habe, als unser Sohn fiebrig in unserem Schlafzimmer lag. Das heißt, hier war A, die Luftfeuchtigkeit relativ hoch und die Luftgüte war ganz schlecht in dem Sinne. Also man hätte mal lüften müssen, nur wenn das Kind drin liegt, macht man es nicht. Wie oft habe ich es benutzt? Naja, so oft, wie ich Lust hatte, diese Sensoren aufzuladen. Ähm, danach war es einfach nicht mehr zu benutzen. Weil ich musste jedes Mal wieder ein USB-Kabel anschließen und so weiter. Dann habe ich es eine Woche gemacht, ähnlich wie hier mit dem Armband. Und dann habe ich es wieder gelassen. Aber auch da kann ich meine Zusammenhänge letztendlich ähm, rausziehen. Wenn ich über das Jahr hinweg weiß, oh, da ist immer ein bisschen zu feucht in unserem Schlafzimmer oder im Kinderzimmer oder sonst wo, die Temperatur ist immer ein bisschen zu hoch oder zu niedrig, sonstiges. Muss ich überlegen, muss ich anders lüften, muss ich gegebenenfalls das ähm, so oder so machen. Wer macht es heute schon? Es gab eine Firma Nest, die so Heizungsthermostate ähm, baut und so weiter. Wurde von Google gekauft. Das heißt, Google hat Zugriff auf diese ganzen Daten, wer wann wie die Heizung anmacht, ähm, ausmacht. Ähm, in diesem System sind eben auch dann Luftfeuchte und Luftgüte und was weiß ich was Sensoren drin. Und natürlich werden diese Daten auch irgendwo gesammelt. Auch da wieder, Heizungen gehen alle hoch, dann weiß ich, oh, da kommt eine Kältewelle oder da ist die Kältewelle schon drin. Blöd ist, wenn diese Systeme dann komplett ausfallen, dann können die Leute teilweise ihre Heizung gerade nicht benutzen. Ist jetzt auch gerade letzte Woche mal passiert. Aber auch da wieder, wir brauchen die Variables nicht, die können es unterstützen, aber letztendlich wissen manche Firmen schon so viel von uns, dass der Schritt jetzt gar nicht so groß ist, wie es denn eigentlich klingt. Also wie gesagt, diese Kontexterkennung und dieses Gruppenverhalten. Hier ist das Bild für das, was ich eben gesagt habe. Ähm, Twitter-Nachrichten. Hier unten, ähm, 22. Juni ähm, 2012, wurde mal überwacht, alle Twitter-Nachrichten, was die für einen ähm, Inhalt hatten. Und hier haben wir dann verschiedene Farben. Ähm, hier ist eher der Bereich, in dem Church, also Kirche, fiel. Und hier oben fiel eher der Begriff Bier. Das heißt, Sie sehen genau, wo die Leute eher in die Kirche gehen und wo die Leute eher vielleicht ein Bier trinken. Ist nicht repräsentativ, aber es ist eine ganze Menge Daten, die da ausgewertet wurden. Quasi alle Twitter-Nachrichten, die da reinkamen, sind über ähm, sieben Tage eben ausgewertet worden. Also es ist eine Stichprobe über eine Woche. Aber Sie sehen ungefähr eine Tendenz, ähm, was sozusagen abgeht in den USA in dem Fall. Ob das jetzt wirklich alles stimmt, in dem Sinne, was wir daraus deuten oder welche Schlüsse wir daraus ziehen, ähm, sei dahingestellt. Aber Sie haben zumindest die Datenbasis, um irgendwas daraus zu machen. In einer anderen Studie, habe ich aber das Bild leider nicht mehr gefunden, äh, da haben die über die letzten glaube ich, fünf oder sieben Jahre ähm, Leute beobachtet, auch mit solchen Sensoren, ähm, den ganzen Tag. Das heißt, da gibt es Testkandidaten, die das wirklich seit ein paar Jahren immer diese Daten abliefern. Und die haben dann eben aus Schlafverhalten und so weiter rausgezogen und dann konnte man genau immer sehen, wann ist Wochenende und so weiter. Also dann wird ein bisschen... Ähm, teilweise weniger geschlafen, später geschlafen und so weiter. Ähm, teilweise hat man dann halt auch erhöhten Puls und sonst irgendwas da rausfinden können und die konnten im Prinzip so ein bisschen das Partyverhalten dann rausfinden ähm, bei manchen Leuten. Dann hat man immer gesehen, okay, Freitag, Samstag gehen die und die Werte hoch, im Gegensatz zu unter der Woche und dann hat man quasi ohne auf den Kalender zu gucken, an den Kurven sehen können, okay, da ist immer Wochenende. wenn es das sozusagen über ähm, Große Region und so weiter legen, dann können Sie da eben diese Zusammenhänge ziehen. Was können wir in der Hochschule lernen? Gut, Sammlung und Aggregation von Aktivitätsdaten, also was machen die Studierenden, die Lehrenden und so weiter ähm, den lieben langen Tag, wo halten sie sich gegebenenfalls öfter aus, kann gegebenenfalls auch die Bewegungsströme ähm, messen, wo laufen sie immer durch. Momentan macht man das immer, wenn an der Wiese so ein schmaler Weg entsteht, dann nehmen die immer diese Abkürzung, dann muss man vielleicht da einen Weg hinpflastern. Aber sowas kann ich gegebenenfalls auch messen. Ähm, muss ich gegebenenfalls neue Wege schaffen, neue Gebäude schaffen? Ähm, muss ich vielleicht die Zeiten der Bücherei, der Mensa, sonst irgendwas anpassen? Einfach, ich kann da gegebenenfalls Daten rausziehen. Ich kann die Auswertung der Lernzeiten und Prüfungsleistungen, Ergebnisse irgendwo ähm, auswerten ähm, und letztendlich in diese Daten mit einpflegen, gucken, wie viel waren die tatsächlich gegebenenfalls an der Hochschule, haben zu Hause gelernt, dort gelernt und so weiter, um gegebenenfalls auch die Planung für die Zukunft zu erleichtern. Also nicht erst dann erkennen, dass zu wenig Lernräume zur Verfügung stehen, wenn immer die Leute draußen auf dem Flur sitzen, sondern dass man gegebenenfalls schon vorher weiß, naja, es gibt eine Tendenz, dass die Leute wieder mehr auf dem Campus lernen, Da muss gegebenenfalls auch mehr Infrastruktur auf dem Campus zur Verfügung stellen. Und letztendlich auch Lernverhalten in Städten, Bundesländern und so weiter. Ich kann auch im Großen sozusagen sehen, wo sind die Verkehrsströme, wer benutzt wann, irgendwelche Bahnen und so weiter. Kann ich momentan gegebenenfalls eben aus diesen U-Bahn-Daten Sonstiges kriegen, aber wenn ich genau die Personenströme habe und weiß, wo die auch gegebenenfalls umsteigen und so weiter, dann kann ich es sozusagen auch in die Städteplanung und so weiter mitmachen. Und letztendlich natürlich die Zusammenhänge, Ernährung, Fitness, Lernerfolge. Also wenn ich dann rausfinden kann, die, die immer nur Party gemacht haben, die haben schlechtere Lernerfolge, sind sozusagen nicht die Einserkandidaten wie auch immer, dann kann ich da gegebenenfalls auch Schlüsse draus ziehen. Ob es hilfreich ist, ob es jeder machen will, sei dahingestellt, aber zumindest, wie gesagt, die technologische Basis ist da. Gut, also wie gesagt, einzeln, dann über sich selbst und dann das Ganze in die Zusammenhänge gebracht, gegebenenfalls vergleichen, gegebenenfalls eben auch aggregiert ähm, irgendwelche Schlüsse aus diesen Daten rausziehen. Gut, auch wieder ein Beispiel aus, ja, aus der Softwareentwicklung eigentlich. Ähm, diese Lernen über die Nutzung. Also sozusagen, wenn wir dieses ganze Wissen haben und wenn wir wissen, ähm, was wir für Schlüsse draus ziehen können und das so ein bisschen etabliert ist, was machen wir denn da draus und wie ändert das gegebenenfalls weiterhin die reale Welt? Also normale, normaler Weg ist im Prinzip: Ich habe die reale Welt. Guck, was habe ich für Bedürfnisse und dann bilde ich mir ein Modell, mache daraus entweder eine Software oder ein System oder eben dieses ganze Anwendungs-Hardware-Software-Paket und dann realisiere ich das Ganze, habe im Prinzip ein neues Element. Gibt auch die Abkürzung. Ich frage nicht nach den Bedürfnissen, sondern abstrahiere irgendein Modell, das ich auch schon habe und bringt das dann sozusagen in die Realisierung. Was dann noch wichtig ist, um den Kreislauf vollzukriegen, dadurch, dass ich gegebenenfalls mir diese ganze Infrastruktur schaffe, also es gibt jetzt Variables, es gibt diese Datenbasis von Google und von Apple und wer auch immer, dadurch ändern sich ja auch wieder die Verhaltensweisen. Früher wäre niemand mit dem Handy auf die Straße gegangen und hätte geguckt, wo er hinlaufen muss, weil es damals diese Kartendienste gar nicht gab. Früher hätte man halt jemanden gefragt, Heute bin ich aus der Tiefgarage rausgeguckt und habe gedacht, hm, wo ist denn jetzt die Straße, in die ich hin muss? Google aufgemacht, ähm, die Karte angeschaut und dann musste ich ja, zweimal rechts abbiegen, dann bin ich da. War heute eine hohe Motivation da, weil es minus 4 Grad oder so gehabt hat. Ähm, von daher ähm, funktioniert das. Vielleicht an einem warmen Tag, wäre ich vielleicht gelaufen und hätte gedacht, naja, ob ich jetzt nochmal ums Quadrat laufe, ist egal. Aber da hat sich grundlegend was geändert, wie wir zum Beispiel unseren Weg suchen durch eine Stadt. Es fragt heute quasi niemand mehr nach dem Weg, weil jeder irgendwo ein Handy hat und sozusagen allein klarkommt. Oder allein mit Hilfe. Und das ist sozusagen der letzte Punkt. Was lernen wir draus und wie ändern sich quasi unsere ganzen Verhaltensweisen und in dem Sinne auch die reale Welt mit der ganzen Technologie. Deswegen, das Artefakt selbst verändert die reale Welt und schafft neue Grundlagen. Also die Variables, die Datengrundlagen und so weiter, verändern das Ganze. Gut, ich sehe schon, ich laufe ein bisschen aus der Zeit raus, aber ein bisschen Puffer haben wir auch. Ähm, geht da jetzt ein bisschen schneller durch. Ähm, was können wir sozusagen in der Lehre draus ziehen? Naja, die neuen Techniken ermöglichen neue Lernformen. Vor 10, 15 Jahren hat man vielleicht irgendwann mal überlegt, ja, computerbasiertes Training ähm, und Lernen und so weiter wird funktionieren. Aber heute sind wir da. Damals haben wir noch nicht gedacht, dass jeder... Ähm, ein Handy oder ein Tablet-PC mitbringt, um sozusagen selbst irgendwas zu lernen. Früher hat kaum jemand, also früher heißt in dem Sinne, vor zehn Jahren äh, war ein Laptop noch was Besonderes in dem Sinne. Heute ist es nichts mehr Besonderes, heute hat jeder ein Smartphone oder ein Tablet zur Verfügung und hat im Prinzip die Basis, um computerbasiert irgendwas zu lernen. Wenn ja, wir früher oder später davon ausgehen, dass jeder über seine Körperdaten verfügen kann und ähm, irgendwo ein Display zumindest in der Hosentasche hat oder am Arm oder irgendwo am Kopf, dann haben wir auch wieder eine ganz andere Grundlage, um äh, neue Lernformen zu entwickeln. Wichtig auch, die Prüfungssituation ändern sich auch. Wir müssen ja heutzutage gegebenenfalls die Smartphones einsammeln oder gucken, dass niemand eins auf dem Tisch oder sonst wo hat geschweige denn, wenn die mal kurz aus dem Raum müssen, was dann sozusagen mit diesen Technologien passiert. Wir können auch alle Handys einsammeln. Dann geben die uns alte Schrotthandys ab und haben das neue noch in der Hosentasche. Das heißt, auch da müssen wir in den Prüfungssituationen gucken, was passiert denn da? Wenn die einen Knopf im Ohr haben, den wir gar nicht sehen und sprechen miteinander, was machen wir? Also auch da müssen wir drauf aufpassen. Es entstehen neue Wege, Wissen zu generieren und zu nutzen. Wie gesagt, wir haben jetzt die ganzen Sensoren und so weiter durchgesprochen. Wenn Variables etabliert sind, können, müssen sie auch bestmöglich nutzen. Das heißt, unser Interesse ist natürlich, die Technologie voranzubringen und da auch irgendwas draus zu machen. Aber letztendlich muss jeder entscheiden, wollen wir es benutzen, müssen wir es benutzen und zu welchem Grad. Aber das ist letztendlich ein langer Weg, der noch vor uns liegt. Gut. Da kann ich schneller durchgehen, weil wir es schon öfters durch hatten. Also immer funktional und in den Betrieb, also läuft immer im Hintergrund, neben wie wir gehört haben, bietet Interaktion und Information an jedem Ort. Wir haben sie immer dabei, unser System. Das Variable-System hätten wir sozusagen auch immer im Zugriff, weil wir immer sofort, wenn wir irgendwo Display haben, drauf gucken können, ist proaktiv und wissend um den Nutzer seinen Kontext und um die ausgeübte Aktivität. Das war diese Warnung, also wenn eben das System merkt, oh, da passt er nicht auf oder sie, dann kann gegebenenfalls gewarnt werden. Aber was sind immer noch die Herausforderungen? Die Interaktion mit HMD, Head Mounted Display, also dieses am Kopf getragene Display, mit Gesten. Touch-Gesten können wir jetzt, also multitouch aufziehen, zoomen und so weiter, ist jetzt kein Problem mehr, kann jeder, jedes zweijährige oder dreijährige Kind schon. Aber irgendwelche anderen Gesten, sich auswendig zu merken, wie man was interagieren muss, ist schon ein bisschen schwierig. Sprache, okay. Telefon-Hotline müssen wir vermeiden, aber wenn es einigermaßen natürlich funktioniert, dann kommen wir da schon in die richtige Richtung. Kontextbestimmung, externe und Variable-Sensorik, also wie gesagt, ich kann mich messen, kann aber auch die Umgebung messen und kann damit rausfinden, in welchem Kontext ist der Benutzer oder die Benutzerin. Ziele sind, weiterer Abbau von Medienbrüchen, also wir wollen möglichst wenig Papier oder Sonstiges bringen, also alles digital in dem Sinne haben und ist damit eben der nächste Schritt der Digitalisierung das habe ich sozusagen nebenbei jetzt immer gebracht das können wir vielleicht im Nachgang nochmal reinschauen was die Probleme sind wichtig, was ist zu tun beim Datenschutz, also mehr Transparenz was mit den Daten passiert also dass uns gegebenenfalls Google und Co. auch sagen okay, ich benutze die Daten, um dies und jenes auszufinden wird schwierig umzusetzen sein aber zumindest muss man darauf achten Neue Mechanismen zum Schutz persönlicher Daten sind notwendig, also dass ich selbst gegebenenfalls meine Datenhoheit bekomme. Und der bewusste Umgang muss eben gelernt werden. Ähm, heißt für uns auch, dass wir es äh, sozusagen den nachfolgenden Generationen mitbringen. Es gab sicher eine Generation, äh, die sozusagen alles erstmal auf Facebook gepostet hat. Und da kamen dann die schönen Partybilder und sonst was raus. Ich denke mittlerweile hat sich das wieder ein bisschen gelegt. Ähm, und ähm, auch die jungen Leute sind da ein bisschen vorsichtiger. Ähm, und die Anbieter müssen verantwortungsvoll mit den Daten umgehen, gegebenenfalls beschränkt werden und so weiter. Das sehen wir jetzt auch mit Safe Harbor und so weiter Geschichten, wo es darum geht, dass wirklich die Daten sicher sein müssen. Also ich darf dann gegebenenfalls keinen Server in den USA haben oder in USA freundschaftlich gesonnenen Ländern, die dann die Daten einfach rüberspiegeln, sondern gegebenenfalls muss ich es auch in Deutschland machen. Also Microsoft hat zum Beispiel auch irgendwelche Datacenters jetzt in Deutschland, die dann nur in Deutschland betrieben werden, um sozusagen da eine gewisse Sicherheit zu geben. Und Vertrauen ist natürlich wichtig als Technologieführerschaft. Ähm, auch Google, Apple und wer auch immer kann seinen Namen relativ schnell ähm, verspielen, wenn sie mit den Daten eben ähm, nicht richtig umgehen. Wobei Facebook und Co. wird viel verziehen. Die haben schon einiges an Schindluder getrieben und die Leute sind trotzdem immer noch ähm, dabei. Gut, Vielleicht da ein paar Sachen rausgepickt. Es gilt zu wissen, wo bzw. wie etwas zu finden ist, statt zu wissen. Was ich vorhin schon gesagt habe, Mit, wir merken es uns nicht mehr, sondern wir wissen, wie wir drankommen an die Informationen. Sei es über Google, sei es sonst was. Einfach die Informationen sind ja, liegen bereit. Und auch wichtig, das Datenvolumen wird zu groß für menschliches, ich habe es mal In-Memory-Datenbank genannt. Also In-Memory-Datenbanken sind Datenbanken, die alles im Arbeitsspeicher haben. Also sozusagen jederzeit verfügbar. Und mittlerweile gibt es ja so viel Wissen in dem Sinne und wir müssen auch so viel wissen, dass wir es im Prinzip da gar nicht mehr reinkriegen. Das heißt, wir müssen gegebenenfalls was auslagern und das ist dann eben entweder auf dem Handy oder auf dem Variable oder sonst irgendwas. Gut, das heißt, wir müssen eher lehren, wie man an die Informationen kommt. Früher hieß es, ich weiß, wo es steht. Mittlerweile ist es eher wichtiger, wir wissen ja, wo es steht im Internet, äh, zu wissen, wie kriegen wir es da raus und wie können wir auch sicher sein, dass es das stimmt, was da steht ist der Wikipedia-Eintrag tatsächlich korrekt oder hat es irgendjemand geschrieben, der keine Ahnung davon hat und so weiter. Also da auch Bewusstsein schaffen. Und dass Informationen ständig und nebenbei bereitgestellt werden müssen. Also hätte ich jetzt Vortragsnotizen irgendwo auf so einem Display oder sonst was gehabt, dann wären die auch nebenbei bereitgestellt worden. Das habe ich auch nebenher gemacht. Also einfach die Unterscheidung zwischen Privat- und Industrie. Äh, mäßig. Kleine Geräte, schöne Geräte und hier im Prinzip nützliche, in Anführungszeichen, Werkzeuge. Ähm, durchgegangen, links Gadget, also Spielerei wie Smartphone, wobei Smartphone ist ja heute unser halbes Büro, also ist nicht mehr unbedingt nur ein Gadget. Ähm, die Frage ist, ähm, haben wir irgendwelche Killer-Applikationen, wie es immer so schön heißt, für die Variables? Also, wenn ist momentan nur diese Fitnessarmbänder und so weiter im Gespräch. Das andere geht tendenziell ein bisschen zurück. Apple ist mit der Apple Watch auch nicht so durchgestartet, wie sie es wahrscheinlich gerne gehabt hätten, einfach weil die Akzeptanz nicht da ist. Warum muss ich zwei Bildschirme mit rumbringen und warum bringt es mir was, wenn es hier brummt und in der Hosentasche? Ist momentan der Nutzen einfach noch nicht da, sich irgendwas so ans Handgelenk zu, äh, zu hängen. Hier, Industrie ist am Arbeiten. Da gibt es erste Ansätze. Ähm, da oben steht so schön Technologie vorhanden. Wenn wir werden gleich ein Bildschirm, äh, Bild sehen, ähm, wo es ein bisschen kritisch ist. Ähm, wir können aber äh, die Ideen, die wir auf dem Desktop haben, also auf einem normalen Standard-PC, können wir nicht eins zu eins übertragen ähm, und auf dem Wearable bringen. Da müssen wir wirklich komplett umdenken, auch in der Interaktion und so weiter. Ich denke, das reicht für da. Ah, und noch der Computer lernt, auch der Computer lernt, ähm, noch als zusätzlicher Satz, ähm, die Systeme müssen natürlich intelligenter werden. Wenn ich haben will, dass ich sozusagen unterstützt werde, nebenläufig und im Hintergrund, muss der Computer natürlich auch wissen, was macht er denn eigentlich gerade und wie soll ich ihn unterstützen und wann soll ich gegebenenfalls nicht stören. Also dass jetzt gegebenenfalls kein Telefonat durchgestellt wird, äh, wird während ich hier den Vortrag halte. Ich habe jetzt auf Flugmodus gemacht, aber in Zukunft könnte das Telefon ja selbst erkennen. Dann, zur Auflockerung mal, was erwartet uns? Warum liegt denn Google vorne? Die Sex and the City Fans ähm, werden die Dame kennen. Google hat sie benutzt, um Google Glass sozusagen ähm, in die Werbung zu bringen. Und wir aus dem industriellen Bereich hatten jemand anders als Werbung. Das kommt aus diesem Forschungsprojekt. Also, Google macht besseres Marketing. Die haben uns einerseits ein bisschen den Weg bereitet, indem sie mit Google Glass sozusagen jeder Mann und jeder Frau gezeigt haben, hier gibt es solche Datenbrillen. Andererseits haben sie so viel versprochen, was niemand halten kann. Als so klein und leichtes System ist. Es läuft halt nur 20 Minuten, wird irre heiß nach den 20 Minuten oder nach zwei Minuten. Ähm, es ist nicht Augmented Reality, weil es eben doch nicht durchsichtig ist, dieses Display und so weiter. Also von daher sind viele Versprechungen da, die einfach nicht stimmen. Aber sie arbeiten ja an der nächsten Generation. Gut. Technologie ist vorhanden, hat sich gesagt, aber wenn Sie sehen, das ist so ein von diesen Geek-Helmen, äh, da sehen Sie oben irgendwelche Nährungssensoren, Kameras und so weiter, Sie so sehen, dass hier ins Display wirklich eingeblendet wird oder in dieses Visier, äh, ist tatsächlich überlagert äh, Ihre richtige Realität, aber es ist halt schon relativ groß. Microsoft HoloLens äh, für die Zukunft äh, ist jetzt auch noch nicht so weit, als dass Sie da tagtäglich mit so einem faktor rumlaufen wollten. Um es ab und zu mal aufzusetzen, irgendwas zu machen, als Werkzeug, okay, aber nicht tagtäglich. Hier auch, das Gerät, das hier liegt, ähm, trägt halt auch schon ein bisschen dick auf ähm, und ist ein bisschen schwer. Zum ja, relativ Abschluss nochmal, was will denn Microsoft mit HoloLens? Also auch wieder natürlich viel Werbung und Marketing machen. Ich habe aber gehört, dass es wirklich gut sein soll oder gut werden soll. Hier ein Film, was man gegebenenfalls alles mitmachen kann. Ich würde es mal als Ziel nehmen, so was wir in fünf bis zehn Jahren gegebenenfalls irgendwann mal sehen werden. Ich sollte vielleicht den Link nachliefern, weil die Qualität ist jetzt irgendwie auf dem PC nicht ganz so gut. Ähm, fängt das mal ab. Finden Sie sonst auch alle, wenn Sie auf Microsoft HoloLens äh, schauen. Ähm, was war die Idee dahinter? Sie können im Prinzip, Sie brauchen kein extra Display mehr, sondern Sie können sich quasi virtuell ein Display ähm, hier an die Wand hängen. Und dann bleibt es in Anführungszeichen auch da kleben. Das heißt, wenn Sie hier einen Fernseher hinhängen, der Fußball zeigt, dann können Sie hier drüben dann einen Fernseher hinhängen, der die Nachrichten zeigt und so weiter. Und die bleiben einfach die Bilder dann hängen. Wir hätten hier im Prinzip keinen Beamer gebraucht, sondern jeder hat die HoloLens auf, dann ähm, spanne ich hier sozusagen den Projektionsbildschirm auf und Sie hätten es genauso gesehen wie jetzt. So die Theorie. Und auch wenn Sie jetzt irgendwelche Reparaturprozesse und so weiter finden, Sie in dem Video auch unterstützen wollen, dann sehen Sie eben überblendet, also auf die Schraube, die Sie jetzt drehen müssen, Sonstiges, sehen Sie diese Information. Als Hologramm, daher der Name HoloLens. Wie gesagt, soll cool sein, aber es dauert wahrscheinlich noch eine gewisse Zeit. Und der Formfaktor stimmt auch noch nicht, dass wir es sozusagen ständig benutzen wollen. Gut, also, Learning on the Job. Ausführungen verschmilzt mit dem Erlernen von Tätigkeiten. Informationen werden bedarfsgerecht bereitgestellt, aber auch gesammelt. Also immer aufpassen, geben und nehmen. Lernen mittels augmentierter, augmentierter Information, also diese überlagerte Information, die über meiner ähm, tatsächlichen Welt liegt. Wissen über äußere Gefährdungen, da muss ich halt aufpassen, was passiert hinter mir, sonstiges, aber das System kann mich da auch unterstützen. Schutz vor inneren Gefährdungen, also gegebenenfalls Gesundheitsüberwachung und Krankheitserkennung. Lernen durch aktive Assistenz, also Variables werden zum mobilen Büro und Fitnesstrainer und so weiter, das was wir vorhin hatten. Ähm, in dem Sinne haben wir dann irgendwann mal gesagt, das sind eher Erziehungssysteme als Lernsysteme. Weil es werden nicht immer die Information bereitgestellt, aber es wird irgendwas sozusagen äh, gewarnt und so weiter. Du hast dich zu wenig bewegt und so weiter und damit wird man erzogen. Was ist die Botschaft? Also als Post-PC-Generation äh, Post äh, kann man es sehen. Das heißt, nach dem PC kommen die Tablets und so weiter und irgendwann kommen dann irgendwelche Variables, äh, die uns im täglichen Leben unterstützen, ersetzen oder ergänzen das Smartphone als Kommunikationszentrale. Auf absehbare Zeit werden wir erstmal das Smartphone immer noch irgendwie dabei haben. Alles, was momentan gemacht wird, verbindet sich mit dem Smartphone, weil es einfach die Plattform ist, die allgegenwärtig ist, überall da ist. Aber in Zukunft kann sie sich gegebenenfalls ändern. Die Kommunikation, aber auch das Lernen, ist zunehmend Bild und Sensor gestützt. Bisher hatten wir gegebenenfalls irgendwelche Audiosysteme, die unauffällig uns unterstützen konnten. Jetzt kann man gegebenenfalls auch über irgendwelche Displays, die am Körper getragen werden, das Ganze umsetzen. Wir haben eine enge Kopplung von realen und virtuellen Objekten, sozusagen wie Ihr Navigations- und Fahrerassistenzsystem im Fahrzeug. Wenn Sie ein Spurhalteassistent oder so mal gefahren sind, dann werden Sie gewarnt, wenn Sie die Spur aus Versehen wechseln oder eigentlich ohne Blinken wechseln. Ja, dann kriegen Sie irgendwo ein Feedback und sowas kann eben mit solchen Systemen auch sozusagen ständig passieren. kriegt man quasi immer virtuell auf die Finger gehauen, wenn man dies oder jenes macht, was nicht sein darf. Und letztendlich sind die Variables einfach die engste Schnittstelle, die ich haben kann zwischen dem Mensch und der digitalen Umgebung, ähm, weil nur wenn es digital ist, kann ich in dem Sinne auch mitsprechen. Fazit in dem Sinne, die Variables sind angekommen in der Gesellschaft, es gab schon eine Simpsons-Folge, da war Google Glass dann da drin, haben Sie, glaube ich, ein bisschen anders genannt. Es gibt eine Playmobil-Figur, die auch so ein ähm, Display vom dem Auge schon hat. Also in dem Sinne schon ähm, greifbar. Gut, damit komme ich zum Ende. Ich war der Kanzlerin einmal ein bisschen voraus. Zwar ganze zehn Jahre. Ähm, deswegen sehe ich da auch noch ein bisschen jünger aus. Dann, wie gesagt, Einladung, hier alles auszuprobieren. Ich habe, glaube ich, zehn Minuten, Viertelstunde länger gesprochen als geplant. Aber ich bin noch lang genug da, dass Sie es das alles ausprobieren können. Vielen Dank.